Aber von der Armbrust ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt. Okay, wie es aussieht, habe ich gerade den richtigen Weg genommen. Ist... Ist ein Flugzeug. Ein Wasserflugzeug. Logisch. Wieso denn auch nicht? Machen wir eine fucking Armee-Runde da unten. Alles klar. Junge, was läuft bei dir? Okay, der Job hat sehr viele Probleme. K402 habe ich nicht. Okay, ich muss diesen Kran irgendwie aktivieren. Ah, ich wollte eigentlich runter. Okay, also wir gehen hoch. Hier sonst noch was? Eine Tür. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich was verpasse, wenn ich was mache. Ich will aber nicht riskieren. Das ist das dümmste Lagerhaussystem, das ich je gesehen habe. Also ich darf... Einmal nach oben. Wenn ich aufhöre, dann kann ich nicht mehr nach oben drücken. So. Jetzt nach links. er war zu einem Lagerhaus. Vor allem würde ich halt dieser Kiste Null vertrauen, nur weil sie da oben hängt. Also das Ding sieht schon sehr stark aus. Aber theoretisch, je nach Gewicht, fettes Risiko. Okay, damit kriege ich die Brücke hoch. Wahrscheinlich kann ich dann rundherum. Was willst du denn machen? Ja, okay, alles gut. Also wir gehen jetzt runter, da unten war noch ein Schalter. Beziehungsweise eine Schaltfläche irgendwas. Ich würde aber gerne ganz runter, weil da Items sind. Sie dreht sich, das ist gut. Hammer. Ich hatte Zombies. Oh. Ich kann nicht loopen, das ist doof. Zwei verlustig. Okay, wir da müssen wir dran, jetzt. ich jetzt alle wieder einsammeln? Ja. Alle, die verschwinden mit der Zeit trotzdem. Scheiße. Okay, die Armbus ist ganz lustig, aber sie ist weniger nützlich, als ich erwartet habe. Das heißt, eigentlich habe ich gar keine gute Waffe dabei. Eine Biohazard-Karte. Lustig. Also, Biohazard heißt in Japan, ich gerade OC gesagt, Video. Biohazard heißt in Japan ja Resident Evil, also umgekehrt. Resident Evil heißt nicht. Ich weiß, danke. Ich will sie auch kombinieren. Resident Evil ist überall Resident Evil außer in Japan. Das ist Biohazard. Deswegen heißt das erste Spiel auf Resident Evil Biohazard. Deswegen finde ich das gerade geil, dass da Biohazard-Karte steht. Es gibt eine Schlüsselkarte, kann nicht... Kann in der Trainingsanlage benutzt werden? Will ich das benutzen? Ich glaube nicht. Welche Trainingsanlage? Okay, ich gehe mal zurück. Es gibt ja noch eine zweite Tür. Weil ich glaube, auf dieser Seite habe ich jetzt alles erledigt, was ich kann. Überfliegen wir also. laufen werden dem sie zieht. Das ist okay, die Mechanik verstehe ich noch irgendwo. Ist wahrscheinlich auch mühsam die Animation zu machen mit der Armbrust oben und unten. Das ist okay. Ich hatte da waren vor mehr Fische Ich glaube, ich verstehe die Mechanik der F Ledermäuse oder Fluchhunde, je nachdem. Ich wollte gerade sagen, ich gehe davon aus, dass es wie die Vögel sind im, im zweiten Teil, dass man nicht rennen darf. Ich muss hier rum. Ja, nein, ich will es nicht schon mal mit Rücken. drei von denen oder kann ich jetzt schon nein also ich brauche drei stück sollte ah, ich muss noch nicht hören. gut okay ich habe die mechanik nicht verstanden ob ich gerannt alles zu, da komme ich zum U-Boot zurück. Wenn, kurz. wenn ich diesen. Ich brauche einen Hebel. Das ist die Trainingsanlage. Ach so. Ja, genau. Eben, es liegt nicht am Rennen. Aber danke schön, ja. Ich habe mir gerade ziemlich sicher, dass es nicht daran liegt. Ich dachte, weil im zweiten Teil gab es auf dem Friedhof Vögel und im ersten Teil sogar noch, glaube ich. Da durfte man nicht rennen, sonst haben sie sich angegriffen. Aber wenn du laufst, dann greifen sie dich nicht an. Und du läufst. Ähm, deswegen habe ich an die gedacht, aber... nee, du hast recht, die haben mich ja direkt aus der Animation raus angegriffen. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich muss alles zurück zu diesem Scheißhaus. das kein Scheißhaus ist? Das ist U-Boot wieder fahren. Klingt halt nicht wie eine Treppe. Er wie eine Leiter. Ich wollte gerade sagen, irgendwas passiert vielleicht, weil das ist zu, zu smooth, wenn ich jetzt die Karte habe. Müsste was passieren eventmäßig, bevor ich weiterkomme. Bis jetzt nicht, vielleicht oben. Hey, ganz ehrlich, im Wasser, im U-Boot, ein Oktopus. Klischee, sehr effektiv. Das war sogar in Disneyland so, da gibt es einen, äh, eine einen Ride, da kannst du in ein U-Boot rein. Wenn du aus dem Fenster rausschaust, das U-Boot ist legit unter Wasser, irgendwo 30 Meter oder so. Du läufst eine Wendeltreppe runter ins U-Boot. Das ist für irgendeinen Film, ich weiß nicht welchen, ich bin, ey, ich bin nicht so Disney-Fan. Aber es war cool. Und dann guckst du aus dem Fenster raus und dann ist da ein Oktopus. Dieser Oktopus ist aber nicht immer da, der bewegt sich nämlich, also der wird rumgefahren. Das heißt, du guckst mal aus dem Fenster raus, und dann ist er da, zwei Minuten später guckst du da raus und ich so, ja guck mal, da ist ein Oktopus, die guckt so raus. Hä, hey, wo? Nix, der war weg. Und ich dachte so, what the fuck? Ne, das, das wäre nicht cool, wenn das so passiert. Ich denke, jedes Mal, was passiert, weil es hier runterläuft. Ey, warte mal kurz, das Ja, das wird halt mega oft in Spielen gemacht, so Ähm Ich meine, allein schon das Phantom in We Were Here ist ja auch schon so ein... Ja, darüber können wir gerne reden, das Spiel. Was? Spielen wir jetzt fucking Legend of Zelda? Resident Evil Zelda. Ne. Nee, ich kämpf nicht gegen... Halt's Maul, Ne. Die Demo wäre mir lieber als das. auch nach Beliftung. Ja, ah, hier geht's, okay, gut. Jetzt kommt so ein Arm raus, dieses Nemesis-Teil haut mich kaputt. Ja, ich habe alles geschaut, Stranger Things, zweimal sogar. Ich immer, wenn ich alleine gucke und danach habe ich noch mit, mit meiner Ex geschaut, weil die nicht nachkam. Also weil ich erst mit ihr zusammen kam, weil ich schon geschaut habe, deswegen muss ich vieles zweimal schauen, zum Beispiel auch Haus des Geldes, was aber cool war. Ich bin nicht schon wieder, Alter. Der guckt mir nur auf den Arsch. Zum Arsch. nur backflip. okay. Oh. Hey, ich gehe da jetzt gut. Jetzt reicht's mir. Ich drücke X. Ja, der hat jetzt Angst vor meinem Treppenlaufskill, du Arschweb. Kann ich das Bild anschauen? Ne, kann ich nicht. Achtung. Excuse me. fette fetter Heartbeat, also nur wegen Alfred. Finde ich Armbrust ist so ein bisschen eine Nerf Gun. <lacht> Dieses Piu, dann bleiben sie so kleben, wie diese Sauknäpfe vorne halt. Und viel mehr passiert auch nicht, habe ich das Gefühl. Deswegen habe ich halt 230 Mumm gekriegt, weil die einfach useless ist, die Waffe. Macht das ja los hin, ne? Vielleicht ist eine alte Angst, dass er mehr auf Claire steht als auf sie. sein? Nicht... Ah gut, hier ist ein Safe Point. Wow! mit Blutstil. Oh! Yes! Ich weiß nicht, wie gut die Idee ist, diesen Dude zu retten am Anfang, aber ich finde, er hat es verdient. Er hat uns rausgelassen. <lacht> Brauche ich die noch? Nicht jetzt auf jeden Fall. Dann weg. Das muss ich jetzt behalten. Auf Kreise. Beides kann. Da liegen, glaube ich, Pfeile. Ne, das sind Bleistift. Schade. Ja. Ich habe alle Speicherkarten in Safe Slot 1, sogar die auf Gamecube. Alles ist Safe Slot 1. Wieso sollte man 2 benutzen? Okay, wer benutzt nur noch eine 8 Megabyte Karte? Okay, warte, ich glaube, das meine ich, bevor ich jetzt die große Fresse habe. Würde mich nicht wundern, wenn ich meine auch nicht zu 8 habe. Ah ja, lol, ich habe wirklich eine 8er. Hm. Was hat die PS1 gekriegt? Hat die auch eine Achter schon eine 8er schon? Ich Steht halt nicht mal. Let's be with part 15 of the RCC. Ne. Fürs 1 steht nicht mehr was drauf. ist. Ja, kommt gleich. Okay, Gamecube steht noch nichts drauf. Tja. Nix mit Speicherkarte. Sorry, Alfred hat mich so geschockt, da wollte ich nicht mehr da sein. Nein. So. Jetzt müsste ich an diesem Sandwurm vorbei nochmal und eigentlich mal den Dude vom Anfang retten. Jetzt, wo ich das Blutstimmungsmittel habe, wäre das eigentlich so die logische Ding. Sonst passiert wieder Resident Evil 1, like, dass ich meine MG nicht kriege. Aber ich könnte Alfred nach. Will ich Alfred nach? Nein, eigentlich nicht. Ich bringe das Blutstimmungsmittel beim Inventar. Genau, ich bringe das Blutstillungsmittel Und dann nehme ich nebenbei noch ein paar Items mal mit. Da wollte ich nicht hin. Okay, das war die falsche Tür. Wir machen weiter mit der Story-Dämpfer. Je nachdem lade ich meinen Safepoint jetzt neu. Ich unterhalte dich bis zu deinem Lebensende. Keine Sorge, halt. Was ist das für eine Lache? Ich denke ich auch nur so, ne. so einer Lache will ich nichts zu tun haben. Okay, äh, kann ich durch diese Tür jetzt durch? Ich guck mal kurz, ich glaube ich lade meinen Savepoint neu, weil ich will dieses Mittel vorbeibringen, bevor es zu spät ist. Die waren da schon ein bisschen dramatisch draus, ne? Okay. Dann nehmen sie mal mit. Ein ein Doppelslot wieder, ja. Ja lol, ich hatte hart recht mit Tyrant. Okay, der Tyrant konnte nicht so cooles Zeug bis jetzt. Ne, also pass mal auf, pass mal auf, ne, also, also, ne. Ah ja, Gefahr geht übrigens, cool. Ne, du, ach so. Nee. Da fangen wir nochmal neu an. Ich will jetzt zuerst diese Blutstellungsmittel bringen. Eigentlich macht es ja nicht mal so einen Unterschied die Sprachauswahl, weil eigentlich nur die Untertitel übersetzt werden. Und das. Capcom, wer hätte das gedacht? Das ist halt ein 4 zu 3, nicht ne? 16 zu 9. Yeah. Ich finde das ihn doch voll cool. Dieser Dude in der Mitte ist safe der ersten Spielladen. Resident ah, jetzt ich fast vergessen, was ich spiele. Ah, dieses Menü, ich liebe es. <lacht> ich finde das voll cool. Das ist ein bisschen nostalgisch, aber ist cool. Habe ich jetzt das Blutstillungsmittel? Ja. Ich darf es nicht benutzen. Nein, nein, das wäre dumm. Aber wenn das es nicht geht, dann bin ich sehr traurig. Die Farbänder muss ich hier lassen. Die Chance besteht halt, dass ich es ihm nicht geben kann. Aber ich riskiere es jetzt einfach mal so. Das finde ich cool, dass man hier wenigstens frei rumlaufen kann Also sie locken nicht alles hinter dir ab das ist ja manchmal noch der Fall, dass man dann so chronologisch halt... Ah, also, jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt habe ich da doch eine Alpha-Wand. Nein, okay, ich muss ja X drücken. Nee, äh, dass man dann sagt, so, ja, du kannst da nicht zurück, weil... Ist halt so. Er kann ich jetzt einfach sagen, nee, das ist ein Bosskampf, habe ich keinen Bock. Ich laufe jetzt einfach mal, quer durch die ganze Map. Für den Dude am Anfang, weil... Ich spune. Ja, okay. Ich habe nichts gesagt. Das machen einfach Ich hätte nicht gedacht, dass ich's macht. ich es mache. Ich habe Resident Evil vertraut. Da muss ein Schild rein, ne? Dieses Schild habe ich. Irgendwo gesehen. Ich weiß nicht mal wo. Okay, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht gerade. Ein ganz bisschen, ganz, ganz bisschen. Aber, naja. Scheiße. Dann lasse ich das Blutstörungsmittel aber hier, weil das... Ich möchte das nicht wasten. Ich möchte das wirklich behalten, dass ich es für den anderen Dude habe. Wenn ich das noch brauchen kann. Kann ich schnell mal anziehen? Ich hätte das sehr cool gefunden, es geht. Also, ich kämpfe aber gegen den Tyrant. Das heißt. Die kommen jetzt. Okay, aber ja, eben, ich kann ins Gefahrenstufen noch, äh, in die Gefahrenstufe noch kommen. Ich konnte übrigens keine Schwierigkeitsrad auswählen, drauf. Normalerweise kann man eine den wählen. Das ist ja auch nicht eingestellt, gut. Okay, das kennen wir ja, ich kann es nicht skippen. Ich glaube, die Ratte hat es erwischt. Welcome, Claire! Dieses Lachen brauche ich das the area you are in, a special... Playground. I have prepared just you. jedes Mal, wenn du eine Nachricht reinkommst, so, ja, halt voll eklig, aber voll lustig. lustig. Komm, wenn du es um Tram du oder so bewegst bis bisschen da Dann lacht so ein Spacken so lustig. So also der synchro ist echt ein geiler Dude, der das gemacht hat. <lacht> ich mache das nur als Klingelton für dich natürlich, Hallo. Zur Überlegung, soll ich jetzt? Was für ein Arsch. Natürlich mache ich. Habe ich überhaupt Platz für die UTS jetzt? Ja, habe ich. Dank meinem Inventory auch. So eine fette Action hier. Ich finde diesen Terence sehr interessant, dass er so Gumiama hat. Das finde ich voll geil. Der andere war halt mehr so Muskel und so und einfach alles kaputt hauen. Der ist jetzt wirklich ein bisschen so Spiderman-like. Irgendwie. Finde ich geil. Wieso wird die MP eigentlich immer zu oberst hingesetzt? Das finde ich komisch. Dieses Geräusch ist einfach eklig. Der klingt halt einfach wie eine Spinne. Ja, deswegen gucke ich gar nichts mehr auf dem Wiki nach Wegen Resident Evil Sobald du irgendwas nachschaust, kriegst du halt Spoiler Weil das Spiel ja 20 Jahre alt ist Die gehen nicht unbedingt davon aus Dass man das Spiel noch blind spielt wahrscheinlich Was ja auch okay ist, 20 Jahre ist lange Aber ja, es ist ein bisschen schade ich wollte vorhin auch Hinweise suchen für das Rätsel da mit, diesem, mit diesen zwei Revolvern. Und das Einzige, was ich gefunden habe, war immer eine Komplettlösung, die die Antwort geben. Aber keine Hinweise darauf. So, so muss ich das vielleicht rausfinden. Wenn ich so jetzt sterbe... Ah, Steve kann ja doch was. Ja, als ob. As ob. Du, du, du trittst keinen. Tritt, nee, du trittst keinen Tyrant yeah, down. Das, nee. Fake News. Worry, Steve gehört here. zu Umbrella. Confirmed. <lacht> <laughs> you wish. But thanks for the help. See? This is why you need me. I got your back. Whatever. Here. Take these. Machine guns for me? You know the deal in exchange for your lugers. <laughs> okay. Okay. Geil. <laughs> this thing is too cool! Yes! Now this is my kind of weapon! Alright! Huh? <laughs> hey! This thing's empty! You cheated me! Up there, plenty of ammo, just for you. Way up there? Give me a boost and I'll get it for you. Alright, alright! Da steht drauf, wenn Frauen auf dem Mund treten. Ow, Ey, 59 Kilo steht im Raten Ding. Da ist noch was. Nee, mit der Musik, die, die erzwingen so ein richtiges Romanze-Ding. Nee, Claire, du hast Leon. Leon ist cute. Nee, du, du, ne. Akzeptiere ich nicht. Now that your knight has made his appearance, he can join you in your descent into death. Ja, genau. Leon und Claire kommen in. Ich meine, Claire kommt auch in DBD. Also, die haben die Survivor aus dem zweiten Teil und der Killer aus dem dritten Teil, meinte ich dann. Okay, let's do it! Wait here, Claire. Ah, Jill und Leon. Ah, okay, das ist ganz anderes. Jill ist im ersten und dritten Teil gewesen. Leon im zweiten Teil, genau. Leon ist der... ...Bruder von... Ne, warte mal, der ist nicht der Bruder, der andere war der Bruder. Ähm... Leon hatte was mit Claire im zweiten Teil. Hey, Ey, hinter dir, du Spasti... Alter. Jetzt schon keinen Bock auf den Dude, weil er immer... sonst wo Ziel. Okay, aber die MP ist schon geil. Leon ist ein Dreamboy, das, das ist... Ich glaube Leon wird ein harter Favorit neben Felix jetzt. Bin ich aber voll dabei. Leon finde ich voll geil. Da drin ist eine Pumpgun. Ich will da rein. Ne, dann hat er Spaß, die Pumpgun. Nee, das will ich nicht. Wir warten, bis Claire wieder da ist. Ich mache das erst auf, wenn ich Claire habe.